Also, bitte betrachten wir jetzt drei Aufgabe 3 und insbesondere, wir machen jetzt Nummer 5 zunächst einmal, Nummer 3 jetzt hier. Wieder die Aufgabe lesen, zu lösen, versuchen, einmal Pause geklickt, können wir jetzt hier weitermachen und schauen wir jetzt zunächst einmal Nummer 5. Was ist gegeben? Also ein Dreieck, vergessen wir das Ganze, nur das Dreieck so, an das Dreieck denken. Und was ist gegeben? Die Seite A. Die Diagonale und der Winkel da und was ist gefragt eigentlich ist äh, die andere Seite gefragt damit man auch die ganze Umru Umrundung die Zeit dafür berechnen kann also das wird ein bisschen kompliziert sein aber das ist, sind zwei Seiten und ein Winkel der nicht dazwischen steht also das bedeutet wir können nur den Sinusatz benutzen und wenn wir den Sinusatz benutzen können wir also Seite D1 ist gegeben, Winkel gegenüber auch, Seite A ist auch gegeben, dann können wir diesen Winkel berechnen zunächst einmal. Und wenn wir diesen Winkel auch haben, dann 1, 2 Winkel sind schon gegeben, da können wir 8, 180 durch minus, 180, <lacht> minus die 2 Winkel. Dann haben wir auch diesen Winkel und dann wieder mit Sinussatz, äh, D1 durch diesen Winkel, Sinus von diesem Winkel wird so viel wie B durch Sinus von diesem Winkel da 1, 2, 3 Sachen bekannt sein werden, können wir auch das B berechnen. Machen wir es kurz. Hier sehen wir die ganzen Berechnungen. Erst um die Berechnung von äh, diesem Winkel gegenüber, dann haben wir jetzt hier Alpha genannt und in dieser Berechnung haben wir den anderen Winkel hier oben Delta genannt. Ja? Moment. Und es gilt also, Sinus von diesem Winkel Alpha nennen wir ihn. Ja. der Dieser Winkel Alpha durch A wird Sinus von Delta durch D1, also das, die A bringen wir auf die andere Seite, Sinus Delta mal A durch D, also das bedeutet Alpha wird A Sinus von Sinus von Delta, Delta ist 129 Grad, steht hier, das ist dieser Winkel dazwischen, ja, Mal 4,8 durch 7,6. Das Ergebnis ist 29,4 Grad ungefähr für den Winkel Alpha, hoffentlich. Und dann brauchen wir halt den Winkel Beta, also gegenüber. 180 für das ganze Dreieck minus 129, minus 29,4, was gerade gefunden. Da bleibt für diesen Winkel 21,6 Grad. Dann noch einmal den sinus anwenden, also b durch Sinus von Beta, Winkel gegenüber, ist so viel wie a, Entschuldigung, jetzt habe ich doch d benutzen, durch Sinus von Delta, man könnte auch das a benutzen, aber benutzen wir jetzt hier das d. Und wenn man hier umformt, dann bekommt man das B allein, und das ist D mal Sinus von Beta, also von durch wird es mal, durch Sinus von Delta, also Beta schon gerechnet, das ist 21,6 Grad, Delta ist von Anfang an gegeben, 129 Grad, D ist auch von Anfang an gegeben, 7,6, und das Ergebnis ist 3,7 nautische Meilen. Ja. Und das bedeutet dann, die ganze Umrundung wird 3,6 plus 7,6 durch plus 4,8. Das sind insgesamt 16 nautische Meilen. Also die Geschwindigkeit ist 5,4 Knoten, also 5,4 nautische Meilen in einer Stunde. Schlussrechnung, ganz einfach machen. Und das Ergebnis, also 5,4 nautische Meilen in einer Stunde, so das bedeutet... 5,4 Knoten, 16 neunten Meilen, die ganze Umrundung, wie lang braucht das? Das ist ungefähr 2,963 Stunden. Gut, und gehen wir jetzt zu Nummer 3. Und da hier nur die Einheiten anders sind, wir brauchen einfach in der gleichen Wegarbeiten. Ja. Grundsätzlich brauchen wir die Seite B jetzt hier nicht, aber der Weg ist grundsätzlich der gleiche. Also, wir machen einfach das Gleiche. Wir brauchen allerdings den Winkel Alpha hier und dann äh, Beta hier. Oh ja, genau, der Winkel Beta. Also, wenn wir diesen Winkel Alpha schon gerechnet haben, und das hatten wir schon hier gemacht. Die Zahlen sind eh die gleichen und die Einheiten sind anders. Also wenn man das so macht, das bedeutet jetzt hier, dass dieser Winkel jetzt hier, der Winkel Beta, so haben wir ihn genannt, halt 180 minus die anderen zwei Winkel sein wird. Und das bleibt 21,6 Grad für diesen Winkel. Und jetzt können wir dieses rechtwinkelige Dreieck schauen. Und Sinus von diesem Winkel ist die hälfte der Diagonale, der gefragte Diagonale, durch Hypotenuse a. a ist ja gegeben, 4,8. Sinus von 21,6 wird halt 4,8 durch die gefragte Seite sein. Und das kann man mit einfachen Umformen berechnen. Also, und hier sieht man schon die ganzen Berechnungen. Diesen Winkel haben wir schon vorher in Aufgabe 5 gerechnet. 21,6. Ja. Sinus von 21,6 wird diese Seite sein. Also die Hälfte der Diagonale durch die Hypotenuse. Also Gegenkathete durch Hypotenuse. Das ist Sinus. Ja. Und das bedeutet jetzt, wenn man so den doppelten Bruch so richtig macht, dann kommt es so heraus. Und das bedeutet, dass die Diagonale dann halt ungefähr 3,53 cm sein wird. Gut. Somit haben wir das auch gerechnet. Danke sehr.